Mein Name ist Thomas Gansko, ich bin 54 Jahre jung, aus Hannover und bin Spitzenkandidat, sprich Listenplatz 1 in Niedersachsen. Mein Kernthema, es sind eigentlich zwei. Es ist einmal die Transparenz in der politischen Entscheidungsfindung und zum Zweiten die soziale Gerechtigkeit. Meine Intention, für den Bundestag zu kandidieren, ist, genau diese beiden Themen voranzutreiben. Wir haben gesehen, dass während Corona viele Entscheidungen gefallen sind, die nicht mit dem sogenannten gesunden Menschenverstand tatsächlich begründbar waren. Wissenschaftlicher Anspruch war dort überhaupt nicht vertreten. So etwas darf in der Zukunft nicht mehr passieren. Denn gerade das hat zu viel Widerstand in der Bevölkerung geführt und tut es immer noch. Was die soziale Gerechtigkeit betrifft, bin ich ein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Hier schlagen wir ja vor, dass eine Enquetekommission eingesetzt werden soll, die die besten Wege zu einem bedingungslosen Grundeinkommen ermitteln und das dann im Rahmen einer Volksabstimmung zur Disposition stellt. Denn wir wissen, dass bei einem so großen Paradigmenwechsel tatsächlich das Volk entscheiden muss und nicht einzelne Politiker. Im Bundestag selbst möchte ich für eine Veränderung der Debattenkultur sorgen. Es kann nicht angehen, dass Mandatsträger gegen ihre tatsächliche Überzeugung stimmen müssen, nur weil sie einem Fraktionszwang unterliegen. So etwas gibt es bei Piraten nicht. So etwas darf es auch bei anderen Parteien nicht geben. Wir brauchen tatsächlich teils mit wechselnden Mehrheiten, die Situation, dass die besten Ideen auch tatsächlich fraktionsübergreifend behandelt und letztendlich beschlossen werden. Dafür werde ich kämpfen.